Also, wenn ich traurig bin, habe halt, ich sie gesehen, dass ich wieder in die Stimmung kann. Oder gerne mit Freunden aus, ich tue halt was mit denen. Oder für einkaufen, weil das bringt mir einfach über die Stimmung. Ähm, ja, oder schauen wir halt auf Arm. Also, ich bin halt immer nett natürlich. Aber nicht ist. das, ist denn diese anderen auch meistens nicht. Ja, da ja. brauchen wir noch gleich zu